Die Wurzeln afroamerikanischer und österreichisch-alpenländischer Musikkultur werden bei der Gruppe Leinöl miteinander verbunden. Einige Tonträger hat die Familienmusik aus Juhburg bereits veröffentlicht. Arena Thaler seit 2008 gibt es die Familienmusik Leinöl und ihr bringt immer die verschiedensten Charakteren in eurer Musee ein. Natürlich auch bei der neuen CD, die den Titel Winter tragt. Ja, bei unserem Winteralbum werden altbekannte Weihnachtslieder und Winterlieder gemeinsam mit neu arrangierte und selbst komponierte Lieder verbunden, die zum Nachdenken, zum Dankbarsein und zum Entspannen anregen sollen. Elf Titel sind auf eurer CD drauf, unter anderem das Lied Enterische Zeit. Ja, das Wort Enterisch ist ein alter Mundartausdruck, den wir von unserer Oma schon kennen. Sie hat den früher selber oft benutzt. Der enterisch bedeutet äh, unheimlich, Gefährlich, unwirklich. Und das ist eben in dieser Zeit passiert, damals, wie das Lied entstanden ist, vor, äh, wie die erste Quarantäne und die erste Ausgangssperre und so weiter war. Das war sehr enterisch. Wer macht bei euch die Kompositionen und wer arrangiert bei euch die Stickel? Das machen hauptsächlich meine großen zwei Brüder, der Paul und der Simon. Im Grunde natürlich auch Papa und Mama. Und im Grunde helfen Ulle mit und jeder gibt seinen Teil dazu. Welche Instrumente haben wir auf der CD? Der CD sind Grundinstrumente wie Klavier, Gitarre, Akkordeon und Schlagzeug und besonders dann ist auch das Glockenspiel oder Flötenmusik dabei. Welche Instrumente, Verena, spielst du? Ich spiele E-Boss eh bei manchen Lieder oder Violine als Begleitung und die Percussion für den Rhythmus. Soll ich so in Dadi werden wir gleich von eurer CD hören, was kannst du über das Lied sagen? So in Dadi, da geht's um Solidarität gegenüber Menschen, gegenüber alle Menschen, egal wo sie herkommen oder wie sie sind, auch ein bisschen um Zufriedenheit mit dem, was wir haben. Vier Kinder und die Eltern haben das Musikprojekt Leinöl ins Leben geholfen. Der Bandname Leinöl leitet sich vom Wohnort Lein und dem gemeinsamen Familiennamen Oeller ab. Probt wird unter anderem daheim im Elternhaus. Verena Thaler, bitte stellen wir mal eine Musikgruppe Leinöl vor. Ja, Leinöl besteht aus den Eltern, aus dem Leinöl Papa Peter und der Leinöl Mama Christine, aus den drei Brüder Alexander, Paul und Simon und ich die Verena. Eure Repertoire umfasst Eigenkompositionen und Volksweisen, die in euch arrangiert werden. Welche Bedeutung hat für euch die Mundart? In der Mundart, das ist eine Ausdrucksform für uns, in der man sich ausdrucken kann, so wie man ist. Da braucht man sich nicht verstehen. Und für uns ist wichtig, dass diese Art zu reden erhalten bleibt und nicht in Vergessenheit gerät. Einen besonderen Stellenwert hat das alte Liedgut bei euch, ja, genau. Wir schauen, dass die auch nicht vergessen werden. Ähm, es gibt wunderschöne alte Lieder, die man ein bisschen neu arrangieren und ein bisschen äh, vielleicht spritziger und attraktiver machen kann. Und das versuchen wir mit unserer Musik. Wo habt ihr eure CD aufgenommen? Hauptsächlich im eigenen Proberaum. Und geschnitten hat das Ganze dann der Christoph Kapfer aus Öpping in sein Tonstudio. Für immer das Lied werden wir nachher gehören. Was kannst du mir über das Lied erzählen? Für immer ist eine Liebeserklärung zwischen zwei Menschen und ganz im Besonderen hat das der Simon für seine Frau die Silvia geschrieben und hat es zur Hochzeit dann präsentiert. Das hat Tränen geben, Freudentränen für Ole. Wo sind die nächsten Auftritte von der Gruppe Leinöl? Der nächste Auftritt wird am 15. Jänner in Prägarten in der Bruckmüh sein und danach gleich am 23. Jänner in Juiboch äh, im Gasthaus Anna Bründl unsere Albumpräsentation. Wir hoffen stark, dass das alles stattfinden darf. Berena Thaler, danke, dass du heute bei mir in der Sendung warst und eurer CD präsentiert hast. Für immer von der Gruppe Leinöl. Hören wir jetzt. Wenn ich dich anschau, deine gehau'n dein Mund. Dann geht für mich, egal ob's sturmt und schnau'n die So so viele und so Gesungen und gespielt mit Gerhard Fluch. Da Jena Benannt ist der Jänner nach dem römischen Gott Janus, der mit zwei Gesichtern dargestellt wird. Er gilt als Gott des Anfangs und des Endes, der Ein- und Ausgänge, der Türen und der Tore. Mit der Einführung des Julianischen Kalenders hat der Jänner die heut üblichen 31 Tage gekriegt. Der Jänner ist ein Wintermonat und auch ein Sommermonat. Auf der Nordhalbkugel der Erde, also unter anderem in Österreich und im restlichen Europa, ist der Jänner ein Wintermonat und südlich des Äquators fällt er in den Sommer. Das moderne Stickel Abendruhe wird von der neuen CD der Gruppe Leinöl präsentiert. Den Blasmusikbeitrag um halb acht, bringt uns heute der Musikverein Ried im Traumkreis und die spielen uns den Riedermarsch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch eine schöne Stunde und einen gemütlichen Abend. gesungen und gespielt.